Am meisten Angst haben, glaube ich, so mittelständische Unternehmen vor, so ihre Daten wegzugeben. Faktisch ist also, man trifft ab und zu mal einen Unternehmer, der seine, seine Festplatten-Backup dann in, in der, im Brotkorb in, in der Küche aufbewahrt oder so. Also ich, ich Oft ist das viel, viel unsicherer, was man hat. Man muss sich auch mal überlegen, wie, wie, wie, wie viel Mühe das macht, ein Unternehmen zu hacken. Also, wenn man da wirklich so einen Angriff macht und irgendwie reinkommt. Das gelingt öfter mal, weil irgendwelche Angestellten dann doch den Firmennamen oder ihren Geburtstag als Passwort haben. In der Cloud ist das nicht so einfach. Also, wenn, ich meine, wie machen Sie das? wenn Sie Sie wollen jetzt ganz gezielt von, von, von der Google Cloud mal den Text meiner Bücher runterholen. Das stelle ich mir viel schwieriger vor, also Google als komplex in der Cloud anzugreifen und genau das rauszuholen, als, äh, als jetzt eine mittelständische Firma mit, mit Hacking versuchen, da reinzukommen. Ich glaube, da ist vieles in der Cloud dann sicherer, weil, weil man gegen so ganze Clouds nicht richtig ankommt als Hacker.